Also, so, wo waren die denn? Da unten waren die Sportchen Actual. Okay, entlang der Ding. Süd, Süd. Okay. Ja, dieses Funkgequassel da, das nervt massiv. Das Was ist denn da los? Tim aus dem Weg da Alle drin? Alle drin? Max, ja. ja. ich würde dir dann einmal ein Orbit geben, dass du sehen kannst, was Phase ist, und dann kannst du dir was aussuchen. Hört sich gut an. Ah, Schallis abmachen. Schallis kann runter, ja. Fox sitzt irgendwo links oder rechts am Fenster? Ich sitze links so. so, Compound auf okay. 11 Uhr äh, negativ auf 7 Irgendwelche Präferenzen? Bringen wir uns im Nordosten runter. Check, das ist also das kurze Ende. High Ground oder Low Ground? So, wenn. wenn Flussbett oder oben? Äh, mach Flussbett, wenn es geht, vom Feuer her. Go go go! Warten wir auf Warten wir wir können? Ja. Ich mach erstmal Geschwindigkeit nach vorne Warte. bevor ich hochgehe. Wie ist dein momentaner Status oder Auftrag? Auftrag gegen euch am besten helfen? Wir können keine Flugverbindung zur Zentrale herstellen und sind allein. Der nicht bitte. Auftrag ist Check, dann mach dich erstmal. Dicht! In Alles klar, wir verlegen ein Stückchen nach Norden, um euch dann besser auf die Option zu helfen zu können. Verstanden. Ui, direkt mit der Treffer voll nichts groß bekommen. War das bei den Morphyspritzen, ey? Das ist mir aber ein Schluck weh. Siehst du die Friendlies? Die kommen die Anhöhe gerade hoch, sind gerade im Schatten. Ja, obwohl die sind, ja. So, ne? Hinter der Tankstelle auf der Straße. Dem, ja. Und beim Helipad. Helipad pass auf gut deine Ricochet auf. Wo ist Helipad? Helipad war südlich von der Tankstelle. Weg, da freue ich mich hin, dass es platt ist. Das Helipad ist zwischen den Sandsäcken. Ah ja, positiv sehe ich. Da ist auch ein IDAP Ding. Ah, da wollen sie lieber nicht sehen. Da, da läuft gerade. Also die Friendlies, sind immer noch an dem Hang vor der Ja Banken. ja, ich sehe sie, die wuseln da. Ich bring dich mal flach drüber, dass du dann flach Richtung Helipad schießen kannst. Fluglage stabil. Schieß aber nicht auf beide! Einstellen, ich mach Drehung. Ich sag immer an, wenn ich die Fluglage stabil mache. Jo. Eieiei, was mache ich denn für ein Krampel? Entschuldigung, das ist jetzt etwas. Fluglage stabil! Feuer einstellen! Phantom be weiß uh, Geisel im Biedenzelt. Hast du es gehört? Yo, Geisel im Zelt, check! Phantom hat verstanden. Das ist für Phantom Stabil. Geisel im Iden Feuer auf das Ziel einstellen. Check! Manövriere! Ja, ihr kann ich jetzt nicht mit irgendwelche Ziele. Ja. Die müssen uns am Boden machen. Kontakte auf so soweit. Check. Hinter wieder zählt es eine FPG. Ich hab nur noch zwei. Hinterbeider zählt es FPG-Schütze gewesen. Also südlich? Äh, Pulli, also quasi aus Richtung unserer Jungs hinter dem Zelt. Ja, die Jungs habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm. Ja, südlich. Ja, aber auf die Warnrichtung von denen, also quasi, wenn du vom Tankstelle zum Zelt jetzt ziehst, dann hinter den Zellen. Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, das müssen wir am Boden klären, weil sonst sind wir Feuer. Check. Team 2 Status. Ja, Moschee sehe ich nichts. Team 2 Grün. Ja, sonst sehe ich nichts hier. Okay, manövriere. Stabil Demi, zählt Zelt noch ein Geiselnehmer. Familie ja. die doch alle mal Man Manövriere Er da sonst wird ich die Gase mit Rico fliegen. Stabil. Tim down. Tim out. Hier die Jungs? Nochmal? sind die Jungs, wir sind jetzt auf der... auf, der, auf, der auf dieses Zelt so ...nordwestlichen Seite. Also ja diese beiden Straßen, nicht mehr durchführen, quasi links von der linken Straße sind die Sie gerade hören. Okay. Also westlich von der linken Straße weiter. Manövriere. Yep. Er hat ein Auto rein. Von wo? Von uns? Oder von gegenüber ah. Negativ. Also ich sehe nur ein Auto fahren. Es kommt aus dem Süden. Techniker, Techniker. Technikl Run, unter Feuer nehmen ja. Einsteigen. Okay. Ah, du bist auf der anderen Seite? Ja, weil... Check, ah, okay Hier, du, Mann da auch Aber ich hab Technikliller jetzt, glaub ich bekämpft, glaub ich mal aufgeschrieben Ja, gib ihm noch einen Spratzer Ja, ich muss die Seite wechseln Ja Drucker ist auch da Einstellen. Ich bin zu schnell geworden. Alles gut, wir Bleib rechts. rechts, rechts. Sind abgesessen an der gleichen Stelle. Kommen in Richtung uns gelaufen. Feuer frei, ja, stabil. Sie sind, Sie sind, Sie sind. Kommen auf... Einstellen, einstellen! Wir haben zwei Meter darauf, sorgen die gerade fand die Wette vorwärts. Könnt ihr euch selbst sichern, sonst schließen wir auf Versicherung. Stabil, feuerfrei? da keine Übliche Straße kommt, dass sie... Zwei Leichen sehe ich, den dritten sehe ich nicht. Nee, das auch nicht. Ja, das muss aber wohl bekämpft sein. Okay, geh wieder links, wir machen Orbit um den Compound. Stabil. Ich hab da Kontakt an Wir gehen von den Jungs. Alles gut. Eine jetzt tot. Rio lage Box, drei wieder Auto also. wir sind hier immer noch gepennt. So, verstanden. Wir werden aus also Ost. Feindfahrzeug Süd. Süd. Manövriere. Phantom könnte identifizieren, was im Süden da rumfährt. Negativ, äh, ich sehe nichts. Im Süden, ach das ist. Müsste Gott ca. 300 Meter südlich der Stadt sein, auf dem Hügel. Ja. Wir gucken. Ja, Beschuss 12 Uhr. Felsen und 12 Uhr kann ich nicht Rechte Seite gehen. Jacky. Wird um... umcircelt. Ist beim Tag. Ist beim Schatten an der Grenze. Moment, Moment. Ah, ich sehe Fahrzeuge. Brake, brake, brake, brake. Das ist unser Auto. Ah, die haben da geschossen. Okay, Team 2, macht euch mal bereit zum Sprung. Wir sichern hier gleich ein Haus vor euch. Dann macht ihr euch auf dem Dach da oben weiter. So verstanden, ich hab hier auch schon in eine Richtung geschickt, um Haus auszuspäden. Ja, das waren unsere Blackjack von Phantom. Unten Flussbett, links der Straße, wenn du rechts sitzt, ich bei Felsen diverse Infanterie. Ich weiß nicht, ob Feind oder nicht. Ich sehe Flussbett Dort, wo du schon diverse Leichen hattest. Wenn du rechts sitzt, geht eine Straße durch ein Dorf und macht dann einen Rechtsknick an einem Bewaldung. Weiter rechts davon sind Felsen, dort viele... Manövriere! So verstanden, wir schließen auf für sich Oh bitte, du darfst! Bist du noch da? Jona? Jona? Spartan von Phantom? Spartan von Phantom? Spartan hört. Spartan hört. Phantom landet nähe Blackjack auf den Hügeln in eurem Südwesten weil man gerne was abbekommen hat und Conscious ist So verstanden Achtung, zwei Kontakte aus Westen Entfernung 100, komm schnell her Fix die, wo bist du? Wo du? Ja. Kontakt mit Nee, ich will! Geilung, die Heilung, Benni. Bitte letzte. Mit, ohne jemanden Platz verlassen zu haben, Mann. Für Gott, ist du ein guter Führer. Ich hab' dir die Kopfschmerzen sein ist. Hast du mitbekommen, dass ich auch ein Conscious wurde? Was? echt Ja, <lacht> und Conscious cool, ist der Heli <lacht> nicht mehr explodiert. Und Blackjack ist 100 Meter daneben und hat nichts gemacht. In euer Haus zu bringen, die Das hat mich jetzt echt überrascht, dass die da so gut reinschießen konnten. Das ist Mino, dass erwischt, Das dich erwischt habe, hat mich jetzt nicht gewundert. Ich ja, hole dich Ich hab rechts noch knappe 3.000 Schuss und links 3.3. ja. ja das, das wird wahrscheinlich das nicht leben. Ja. Ja. ja, check. Was ist es? Ich es nicht genau sehen. Geh runter. Irgendwas schießt da für sich, ich weiß nicht, ob es das Fahrzeug ist. Wir sind Techniker. Ja, mach Feuer frei! Wo ist es denn hingerollt? In den Wald rein, oder? südlich von uns, in dem Dorf. In dem Dorf? Tim, wir wollen jetzt gleich die Geheimnis in euer Haus bringen. Sichert mal die Umgebung. Siehst du die Dischka? Ich sehe sie nicht. Und was uns beschießt, ist keine Dischka. Siehst du das Minarett in der Ferne? Jonah? Ach du Scheiße. Wir kommen jetzt rüber, mach die Tür von uns auf. Jo. Spartan von Phantom. Spartan ne? Mein Dogan hat schon wieder erwischt, ich merke mich gleich wieder. Äh, Maxi, Fahrzeug Nordosten Spartan von Phantom Spartan hört Wir kommen wieder uns Station äh, Geh bitte links Ja, weg Links da raucht's. ich ja. arbeiten. Ich hab hier random den randoms die ein bisschen im Hügel stehen. ein bisschen Okay. Aber nee, jetzt hier keine Waffen an. Ich bin schon wieder beschossen, verdammt. Ja, <lacht> weißt du, wo das herkommt? Keine Ahnung. Also, also, das Dorf im Süden soll Kontakt haben. Wir können es ja, ja mal ausbauen. Wenn auskommen. ihr wieder aktiv seid, ziele nördlich von unserer Position. Okay. Wird sofort mit rotem Rauch markiert. Okay. müsstet Schwarz, ihr aber Mann. auch so sehen können. Es ist ein feindlicher okay. LKW, schwarzer Rauch und Infanteriekontakte äh, um den LKW rum, Circa ja, 20 äh, Meter Radio. Bart hat die Geiseln gesichert. Hat dabei Siehst aber du den besagten LKW? Äh, du musst noch ein bisschen weiter vor, aber Ich sehe wo. Ist, du musst ein bisschen höher momentan mit. in deinem Haus. warten auf weitere Anweisungen. Ich sehe keinen Rauch. Ja. Manövriere. Okay, unser Auftrag ist es hier, Ding, das Dorf zu sichern und dann die Geisel zu extrahieren. Da kommt noch ein Auto rein, da kommt noch ein Auto rein. Fliegt ja ganz vorne. Stabil. Stabil. Ach, du schießt nach vorne? Okay. Ja. Geh rechts! Geh rechts! Geh rechts! Back. Wo ist denn das Ziel? Direkt unter uns! Unter uns! Unter, uns, unter uns. Manövriere! Jo. Bleib rechts! Stabil! Ja, ich Ja, Manövriere Geschoss mit oder bleibt die Halbweg stabil. Phantom hier base. Phantom hört. Einmal zurück zur Basis und um Verstärkung für Spartan aufnehmen. Check, Phantom geht RTB. Ja, rechts nicht. Lär mich auch, warum gehen wir bei Nochmal? warum gehen wir zur Weil wir Verstärkung aufnehmen soll, oder okay. anders gesagt, einer ist gestorben und gerespawnt. Jo, Ja, ich habe rechts die lange Pumpe, die ich hab nicht gehört. Ah, okay.